Äh, wir sind gerade auf äh, Symphony Live, äh, die Konferenz, die gleichzeitig und äh, sehr nah an äh, die DrupalCon gebunden ist. Ähm, und ich spreche mit Andreas Hux. Du bist von ähm, äh, der deutschen Ablege von Sensio Labs. Ähm, ich bin und ganz neu, was, äh, äh, also überhaupt kein Experte, was das Thema Symphony angeht. Und so und kannst du mir und äh, uns einfach ein bisschen erzählen, was das überhaupt ist. Ähm, ja, was ist Symphony? Symphony ist. Ähm zunächst mal ein, eine Sammlung aus ähm, Komponenten in PHP 5.3 und aufwärts äh, benutzbar, ähm, die allgemeine Problemstellungen behandeln, die man bei der Anwendungsentwicklung in PHP hat. Ähm, daraus, darauf aufsetzend gibt es ein Full-Stack-Web-Framework, ähm, was halt benutzt werden kann, um komplette Anwendungen zu entwickeln. Das heißt, man hat Tools, um den gesamten Request-Ablauf ähm, Abzuhandeln. Okay. Und das ist also im Gegensatz zu Drupal, das Zielpublikum sozusagen dafür sind Entwickler, also Leute, die Code schreiben und richtig, richtig. da gibt es keine Benutzeroberfläche, die man über eine. Es, es gibt keine Benutzeroberfläche, ja. wir sind ein, ein Framework, das heißt wie ein Baukasten, um Anwendungen daraus zu entwickeln ähm, oder um einzelne Komponenten heraus, wie zum Beispiel in Drupal 8 ähm, in anderen. Anwendung zu verwenden. Okay. Und das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Warum ähm, findet diese Konferenz gleichzeitig und, und so nah ähm, an DrupalCon gebunden? Was ist die Relevanz? Ähm, wir freuen uns äh, sehr mit, mit Drupal zusammenzuarbeiten. Die, Funktion, äh, die Zusammenarbeit in den Communities funktioniert sehr gut. Ähm, Drupal äh, übernimmt viel von uns, wir übernehmen viel von Drupal. Ähm, und letzten Endes ist es das, was man hier in Amerika eine äh, Win-Win-Situation ja. nennt. Ähm, denn ähm, in der Anwendungsentwicklung von Custom-Anwendungen hat man immer wieder das Problem, dass man an irgendeiner Stelle etwas hat, wo man CMS-Funktionalitäten braucht. Äh, umgekehrt ist es so, dass man in einem CMS oft irgendetwas customizen muss, irgendeine besondere Funktionalität wirklich entwickeln muss als Anwendung. Ähm, das heißt, indem wir uns beide annähern, dadurch, dass ähm, Drupal 8 ähm, symphony komponenten verwendet und das dadurch kompatibler wird, leichter zu integrieren wird, dadurch ähm, haben beide Welten sehr viel davon. Okay. Und dann die Basis auf der Symphony und Drupal aufbaut, also diese Community-Basis, das wird dann dadurch erweitert? Ähm. Ähm, richtig. Der, der Kreis der möglichen Entwickler, die ähm, an beiden Projekten arbeiten, erhöht sich da natürlich. Okay. Ähm, und ist das schwierig für die Entwickler, die, also für die, gerade für die Drupal-Entwickler, die gewohnt sind mit Drupal diese, diese Standards zu arbeiten, dass sie sich umschulen mussten oder, oder, oder wie funktioniert das? Es ist sicherlich eine andere Arbeitsweise, mhm. ähm, die aber anscheinend ähm, zumindest auf großes Interesse stößt mhm. und äh, gern gesehen wird. Ja. Ja, okay. Und was sind die Vorteile für Drupal, dass Drupal anfängt Symfony zu nutzen? Ähm, die Vorteile, ähm, sicherlich bessere Testbarkeit, ähm, das heißt ähm, ja, äh, einzelne Komponenten können besser getestet werden, äh, es gibt ein einheitliches API, das allen bekannt ist, das ähm, erwiesenermaßen funktioniert äh, für einzelne Komponenten äh, und damit letzten Endes natürlich auch einfachere Erweiterbarkeit. Okay. Und dann äh, zur Geschichte von Symphony. Wie ist Symphony entstanden? Ähm, Symphony ist entstanden ähm, 2005, glaube ich. Mhm. Ähm, vor meiner Zeit bei Sciences Lab selber. Ich habe zwar, zwar von Anfang an mit bei Symphony in der Community dabei gewesen, aber äh, bei Sciences Lab selber äh, nicht seit Anfang an. Und das war 2005, hat Fabien Protencier. Ähm, dieses Framework, das hieß zum Anfang Sensio Framework, daher kommt dieses SF-Kürzel, ähm, entwickelt als Basis einfach für seine damalige Agentur Sensio, immer noch seine Agentur. Ähm, ja, seitdem, das hat sich damals ganz gut durchgesetzt. Okay, also dann Sie haben, äh, ich habe es vorher gehört, dass Sensio dadurch, dass Sie Symphony ähm, kreiert haben, dass Sie einen eigenen äh, eigene, ähm, Bedarf gedeckt haben. Richtig, genau. Also zunächst mal war das ein damals war das ursprünglich äh, der Anlass war ein Tool für eigene Projekte zu haben als Basis ähm, und daraus ist dann hinterher das Open Source Projekt geworden. Okay, richtig. Ja. Also das ist schon immer quelloffen gewesen und hat auch eine Community hinter sich. Also richtig, die, genau. Ja. Okay. Was sind das für Leute, die ähm, Mitglied von der Community sind? Ähm, sind das eher ähm, Leute, die für Firmen arbeiten oder sind es Leute, die Allgemein Spaß machen leidenschaftliche Entwickler. Ja. Die Bandbreite geht von Studenten, Schülern bis zu Vollzeitentwicklern bei großen bekannten Firmen. Und sind das dann Libraries, die, sind die, die Komponenten sind die Libraries, die in PHP programmiert sind oder, oder was? Wie kriegt, wie kriegt man Symfony? Kann man das, das einfach aus dem, diese Libraries aus dem ja. Netz herunterladen? Also, also ähm, ist es gibt, das ganze Projekt ist auf GitHub, GitHub gehostet. Das bedeutet, dass man auf verschiedene Arten und Weise rankommt Man kann bei GitHub das ganze Projekt oder Teile des Projektes, also jede einzelne Komponente, die man auch Standalone verwenden kann, entweder klonen per Git, man kann sie sich herunterladen als ZIP-File oder die sinnvollste Installationsart heutzutage ist jährlich über Composer. Und Composer, ist, Composer ist, ein, ist ein Tool, was sich im Moment in der PHP-Welt sehr durchsetzt: das zum, ja, ein Package Manager, ein Dependency Manager, der also über eine, ein Definitionsfile, das ist ein JSON geschrieben, einzelnes JSON-File, ähm, Abhängigkeiten untereinander unter verschiedenen Libraries auflöst und diese Libraries nach dem Auflösen der Abhängigkeiten automatisch installiert. Yeah. Das heißt, ähm, ich muss mich gar nicht mehr darum kümmern, Dinge herunterzuladen, passen die zusammen, passen die nicht zusammen, das gibt dann alles. Okay, Automaten. das ist schick. Ähm, und dann, wenn ich, äh, vielleicht eine letzte Frage, wenn ich ähm, beitragen, wolle, also ich kann es selber nicht, weil ich selber kein Entwickler bin, ähm, ich bin eher der Sidebild, der alles zusammenklickt über die Oberfläche, dann komme ich an meine Grenzen. Hm. Ähm, wenn, aber, wenn ein Entwickler beitragen möchte zu äh, Symfony, wie, wie geht das? Also was, was tut man da konkret? Also schreibt man dann PHP Code und dann pusht das? In GitHub? Äh, der Prozess ist eigentlich äh, relativ standardisiert. Es gibt mhm. übrigens in der Symfony-Dokumentation auch einen Abschnitt dazu, Contributing, äh, wo genau beschrieben wird, wie man das macht. Äh, der Grundablauf ist, äh, man clonet äh, oder man forkt erstmal das Repository auf GitHub, mhm. dass man das selber in seinem Account hat. Ähm, arbeitet daran, pusht seine Änderungen in sein Repository und stellt dann ja. einen sogenannten Pull-Request. Ähm, und dann gibt es eine Diskussion über die Änderungen, äh, in welcher Form auch immer. Das kann auch. Und wenn das dann abgesegnet ist, wird das gemerged. Okay. Und, dann ist und diese Diskussion, gibt es da auch so eine zentrale Website wie bei Drupal, wo das alles stattfindet? Ähm, so eine das Community ist dann GitHub in dem Portal. Fall. Okay. so auf GitHub äh, lässt sich dann der Code kommentieren von allen Beteiligten und die Diskussion findet quasi im, im Code äh, statt als Kommentare, die man dann auf der Website hinzufügt. Okay. Und dann eine allerletzte aller Frage, ich wollte eigentlich schon äh, die letzte Frage ja. gestellt haben. Ähm, gibt es so Community-Management-Aufgaben, die Sensio übernimmt, muss man dafür, äh, dafür sorgen, dass diese Diskussion stattfindet und äh, ähm, Veranstaltungen wie diese organisieren und so? Also die Symphony Lives organisieren wir ähm, sicherlich, die User Groups haben wir angestoßen in den letzten Jahren, die sich aber mittlerweile sehr schön verselbstständigt haben, also wir haben große User Groups in Berlin, Hamburg, Köln, München, Stuttgart, die sich eingependelt haben, auch bei 50 Leuten etwa, die so einmal im Monat zusammenkommen jeweils, das ist eigentlich schon eine schöne Menge, finde ich. Ja. ja. Cool, sehr coole Sachen. Ja, dann vielen Dank für deine Zeit und dann hm. ich lasse dich zurückgehen an die Konferenz. Okay. Und dann ja, bis bald. Vielen Dank.